Ja, hallo lieben Christian Schmeier, Paterboy, Beziehungscoach, lasst gerne ein Abo da, unterstützt meinen Kanal, 50% gucken immer so oder so 45 bis 50 ohne Abo, das unterstützt mich aber sehr und ist ja kein Aufwand da mal eben drauf zu drücken, lasst auch ein Like da gerne oder einen Kommentar und wir haben heute die Frage, was ist bei mir los, ich habe keine Lust mit meinen Partnern zu schlafen. Von Andretschkola. Hallo Christian, in deinen YouTube-Videos kann ich leider nichts dazu finden, weiß man nicht, ob das so passend ist hier auf YouTube. Oh, warum nicht? Ähm, das Thema, das ich immer wieder wiederholt, ist die Frage, also ihr könnt mir alles schicken, wenn es gar nicht passt, aber ich bin auch ganz froh, mal äh, breitere Themen zu haben. Also sendet mir einfach alles und dann gucken wir mal. Ne? Äh, ist die Frage, warum ich mich sehr schwer tue, in einer Beziehung miteinander zu schlafen. Das ist mir sehr unangenehm. Jedoch weiß ich einfach nicht, woher das kommt. Wenn es dazu kommt, ist es eigentlich sehr schön. Äh, ist das Bindungsangst geringer Selbstwert? Kann es aus der Kindheit kommen, weil das Thema bei uns äh, tabu war. Meine Mutter in ihrer Ehe irgendwann sehr feministisch wurde. Und das Ganze bei uns eher ein Tabuthema war. Ich glaube, weiß, dass es für meine Partner ein ziemliches Problem ist, aber ich würde einfach meist lieber auf äh, Bettsport verzichten. Gibt es sogar öfter? Gibt sowas öfter? Kannst du was zu den möglichen Ursachen sagen? Ja, also natürlich jetzt, Glaskugel ist natürlich, ähm, ich kann jetzt nur so allgemeine Sachen dazu sagen, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Und zwar sind Prozent der Bevölkerung, sagt man, sind asexuell. ne? Also das heißt, da gibt es jetzt verschiedene Das ist natürlich auch wieder äh, Ist ja gerade so ein Trend, dass man tausend Begriffe dafür findet. Äh, weil der, ja, natürlich ist jetzt ein Unterschied, ob man sich das gar nicht vorstellen kann oder ob man gibt auch so demisexuell äh, Also dass, dass man da so Ja, also soll ich mal sagen, dass man da nicht so richtig weiß, bin ich jetzt, ein bisschen interessiere ich mich schon dafür, aber so richtig eigentlich auch nicht und oder es kann auch schwanken, ähm, aber das könnte durchaus sein, dass das hier in die Richtung geht, also könnte ich mir durchaus vorstellen und also dass das jetzt auf diese na, was muss ich jetzt kurz verloren, hier die Mail, warte mal, ups, Jetzt habe ich mich hier komplett weggedrückt, bin sofort wieder dran. So, da ist sie. Also dass das jetzt, ähm, also mit deiner Mutter oder so zusammen, also kann ich jetzt nicht ausschließen, aber äh, glaube ich eigentlich nicht, weil es gibt, weiß nicht, es gibt, also wer wäre schon mit einer völlig gesunden Familie aufgewachsen? Und man kann also sicherlich kann das auf sexuelle Sexualität einwirken, aber das ist dann häufig, weiß ich nicht, das kann man glaube ich jetzt nicht so eins so zu eins sagen und vielleicht ist man dann verklemmt oder verhuscht oder hat Schwierigkeiten mit irgendwas, aber dass, dass, es, dass man so gar keine Lust drauf hat, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also es gibt, auch wenn das jetzt auf dich zutreffen würde, dieses asexuelle oder Demisexuelle gibt es keine, also mein Stand, dass es da keine bekannten Ursachen für gibt und dass das, ja, Angeborenes, normale Variationen, also nichts Unnormales. Und es gibt einfach, wie gesagt, ein Prozent der Menschen, bei denen ist das so. Und dann, ähm, ja, geht es darum, entweder, klar, kannst du trotzdem, äh, du bist ja nicht aromantisch, das gibt es ja auch noch, also du möchtest ja schon einen Partner haben. Ähm, und dann geht es halt, jemanden zu finden, der entweder genauso tickt. Oder ich weiß, dass für manche Asexuelle, die machen dann so ein Arrangement, dass man sagt, ja, okay, du kannst, wir haben zwar eine Beziehung, aber du kannst woanders äh, Sexualität leben. Ähm, muss man halt gucken, wie man das passen kriegt. Aber es gibt ja auch andere Menschen, denen das einfach nicht so wichtig ist. So, ne? Und äh, vielleicht gibt es ja auch Kompromisse, so weil du sagst, du bist ja auch nicht komplett dagegen. So. Ähm, das könnte halt sein. Ansonsten kann ich es aus dieser, was ich eigentlich mal gut finde, aber kurze Mail kann ich jetzt, wäre jetzt Kaffeesatzleserei, ob es da trotzdem noch weitere Themen gibt, aber du, wenn ich das richtig sehe, bindest du dich ja, das wird so ein bisschen gegen Bindungsangst sprechen und die meisten, die Bindungsangst haben, die, äh, das kann zwar sein, dass sie dann im Laufe der Beziehung keine Lust auf Bettsport mehr haben, aber das, sie hätten dann durch Lust, durchaus Lust auf Bettsport mit jemand anders, oder äh, sind einfach insgesamt äh, Sexualität mit sich selber interessiert. Oder, äh, oder können sich dann auch wieder schnell neu verlieben, wenn halt keine Bindung da ist. Also das ist ja alles nicht der Fall. Ähm, von daher, ja, würde ich das einfach erstmal so, ich meine, du kannst ja auch mal mit einem Mediziner drüber sprechen sonst. Ähm, aber ja gibt es durchaus und ist nichts Unnormales. Haben sogar eine eigene Flagge ne? in dem LGBTQ und so weiter. In diesem Sinne, hoffe, konnten Impuls geben und wir sehen uns bald wieder.